Ich sehe es als Privileg äh, in die andere Richtung. Ich denke, das, was wir leisten an den konfessionellen Schulen, ist ein enormer Beitrag zur Gesellschaft. Ich habe mich zum Wort gemeldet, weil ich es nicht stehen lassen möchte, dass konfessionelle Schulen für die... Ähm exquisite Gruppe derer, die sich's leisten können und womöglich noch gegen die Ausländer sind. Ich lade den Herrn Alm herzlich ein in die Friskasse. Wir haben 40 Nationen, wir haben 20 Religionsbekenntnisse. Wir brauchen dringend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns helfen, zeitig in der Früh aufzusperren. Um 6.45 Uhr machen wir die Schule auf, <lacht> kostenlos, damit die Kinder kommen können von den berufstätigen oft alleinerziehenden Frauen. Wir brauchen Leute, die uns helfen, damit die Kinder gut Deutsch lernen. Wir brauchen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob Sie Mitglied der katholischen Kirche oder Freidenker sind. Sie sind willkommen, wenn Sie uns unterstützen. Wie hoch ist das Schulgeld in Ihrer Schule? Das Schulgeld ist, für, es ist 130 Euro, aber es gibt ein Unterstützungsprogramm. Sie sind alle eingeladen, bei uns auch den Stipendienfonds zu unterstützen. Wir Schwestern geben unser Vermögen in das Stipendien. Wir unterstützen die Kinder. Mein gesamtes Gehalt als Lehrerin durch 41 Jahre ist von meinem Konto sofort hineingelaufen in den gemeinsamen Sehr Kopf. Haben Sie, haben Sie auch äh, äh, Kinder konfessionsfreier Eltern ja, in der Schule? natürlich. Sie sind herzlich willkommen. Kommen Sie, schauen Sie sich die Friskasse an und dann diskutieren wir weiter.